Jetzt machen wir wieder ein kleines interaktives Element, wobei ich dieses Mal nicht die Lösung hinterher zeigen werde. An dich also jetzt die Bitte, nimm dir einfach einmal deinen kompletten Namen vor, mit Vor- und Nachnamen. Vergiss das Leerzeichen dazwischen nicht oder vielleicht auch mehrere Leerzeichen, falls dein Vorname oder Nachname ein Leerzeichen enthält oder aus mehreren Komponenten besteht. Kodiere deinen Namen dann einmal als Folge von Dezimalzahlen in der ASCII-Kodierung. Wenn du magst, kodierst du deinen Namen dann auch noch als Folge von Hexadezimal sowie als Folge von Binärzahlen. Nimm dir einfach ein Blatt Papier, schreibe deinen Namen darauf und darunter dann die entsprechende Kodierung als Zahl. Dann weißt du sozusagen, welche Nummer du bist, beziehungsweise du hast zumindest eine ascii kodierung deines Namens vorgenommen. An dieser Stelle solltest du das Video nun anhalten und die Kodierung vornehmen. Nach einer kurzen Pause sehen wir uns dann hier wieder. Bis gleich. So, dann hast du hoffentlich deinen Namen kodiert und möchtest jetzt vielleicht wissen, ob du das richtig gemacht hast. Dafür habe ich hier eine Möglichkeit gefunden, wie du das nun überprüfen kannst. Das ist ja, wie ich neulich schon einmal sagte, das Schöne an Computern. Man kann ganz viel ausprobieren und es dann anschließend auch überprüfen. Erfreulicherweise ist es gar nicht so schwierig, eine solche Überprüfung durchzuführen. Und wir könnten gegen Ende des Semesters sogar selber eine Webseite erstellen, die so etwas errechnen kann. Aber das werden wir nicht machen. Wir haben Besseres vor. Aber es gibt jemanden, der das getan hat. Auf der Webseite, die über diesen QR-Code erreichbar ist, kannst du einfach in ein Feld deinen Namen eingeben oder natürlich einen beliebigen anderen Text. Aber für die Aufgabe gerade wäre es sinnvoll, dort eben einmal deinen Namen einzugeben. Beachte allerdings, dass die Seite personenbezogene Daten erhebt. Wenn du das nicht möchtest, solltest du die Seite nicht nutzen. Auf der Seite wird dir dann angezeigt, wie die Dezimal-, die Binär- und die Hexadezimalkodierung gemäß ASCII aussehen. Wenn du magst, kannst du dort ein bisschen herumspielen und wenn du demnächst jemanden ärgern willst, schickst du ihm oder ihr die nächste wichtige Nachricht kurzerhand als Hexadezimal- oder als Binärzahl und dann verrätst du ihm oder ihr hinterher vielleicht auch, wie man das wieder entschlüsseln kann.